Wir sind heute hier im Stadtteilzentrum und Familienzentrum Paul Gerhardt Stift. Bei mir ist Frau Leisle. Ähm, erzählen Sie doch mal kurz, was machen Sie hier eigentlich in diesem Stadtteil- und Familienzentrum? Ja, wir sind hier ein Ort äh, für Familien, für alle Menschen, die hier im Sozialraum wohnen, hier im Wedding, im sogenannten Parkviertel. Und wir versuchen äh, unter diesen drei großen Stichworten Begegnung, Beratung und Bildung, Angebote für die Bewohner, aber auch vor allen Dingen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen irgendwie gemeinsam irgendwie planen und durchzuführen. Und wie erleben Sie hier im Wedding Kinderarmut? Was kommt da bei Ihnen im Stadtteilzentrum an? Wie gehen Sie damit um? Was sind Ihre Erfahrungen so? Ja, also äh, gerade im Familienbereich äh, werden wir natürlich immer wieder mit unterschiedlichsten Fragen äh, im Bereich Familienarmut irgendwie konfrontiert. Sei es darum, dass äh, sozusagen Bildungs- und Teilhabepaket irgendwie nicht verstanden wird. Äh, Frage, kann mein Kind zum Schulausflug mit, wie, wie kann ich das äh, machen? Aber auch die Eltern, die äh, Hilfe und Unterstützung im Beratungsbereich brauchen mit dem äh, Jobcenter-Antrag, äh, Wohnungssuche, also die Fragen sind an der Stelle wirklich relativ vielfältig. Und ähm, wir versuchen zum einen dadurch, dass wir äh, die Angebote für Familien und Kinder möglichst äh, kostenlos irgendwie halten, also dem sozusagen auch zu begegnen, dass es nicht Menschen gibt, die sagen, ja wir würden ja gerne kommen, aber wir können uns das nicht leisten. Also so, da äh, verwenden wir irgendwie sehr viel Energie drauf, äh, haben auch viele Ehrenamtliche, die bereit sind, kostenlos Angebote wie Hausaufgabenhilfe oder auch äh, andere Angebote zu machen. Also das ist sozusagen unser versuch dem zumindest teilweise sozusagen was entgegenzusetzen. Und welche Unterstützung würden Sie sich von der Politik noch mehr wünschen? Ja, ein Stück weit weg von, von Projektfinanzierung, von, von, von dem Auseinanderdividieren. Das sind Familien mit kleinen Kindern, das ist Frühhilfen, das sind Grundschulkinder. Äh, Mehr Generationsarbeit äh, sollen alle machen äh, und auch sozialraumorientiert, aber dann am Ende es wieder sozusagen in unterschiedliche Projektlinien äh, das Ganze reinpressen äh, und wieder auseinanderzusortieren. Also da ein Stück weit stringenter und klarer irgendwie zu formulieren, was sind die Ziele, aber auch die übergeordneten Ziele und nicht nur immer im Klein-Klein und kurzfristigen für sechs Monate, das eine für ein Jahr, das andere für zwei Jahre. Also da so eine stringentere irgendwie Idee und auch eine stabile, längerfristige Finanzierung für die Angebote. Super, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für den Besuch.